Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen. Es ist wieder Zeit für Zack, Kartoffel, Schnack. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Heute mit einer neuen Folge von Koch, so wie es schmeckt. Mit einer wunderbaren Metallschüssel. Mit einer wunderbaren Metallschüssel, ja. Wir backen nämlich heute für euch. Oh ja. Ja, tatsächlich. Ähm wir backen heute Nussdecker, die wir ein bisschen umfunktionieren, weil wir haben festgestellt, weder die Isa noch meine Freundin noch ich mögen so gerne diesen, ja, wie soll man sagen, diese Marmelade in den Keksen oder zwischen den Keksen. Ja, das geht gar nicht. Und da haben wir uns entschieden, wir machen einfach nur Nussdecker, die einfach nur Nuss sind, aber keine Decker, sondern halt einzelne Kekse. Genau, einfach so nette Nussplätzchen. Die wir nachher noch ein bisschen verzieren. Das passt doch auch sehr gut. Ja, ich bin übrigens der Torben und neben mir sitzt die Isa. Hallo. Die ist unsere heutige Backexpertin. Äh, ja, äh, genau. Backexpertin, genau. Backexpertin, ja, das ist, <lacht> <lacht> Ja, diese wundervollen Versprecher, die man hat. Aha, ganz genau. Aber die bleiben drin. Wir sind ja keine Leute, die gerne schneiden. Beziehungsweise, das ist mir im Grunde egal. Aber wir haben gesagt, wir wollen unsere Hasten da drin lassen, weil. Äh, gehören einfach dazu und die hatten wir auch und wir mussten sie ertragen, also müsst ihr das ebenso. Okay, und das ist gehört halt dazu, gehört zu uns und deshalb dürft ihr es auch miterleben ne? oder müsst. Ihr dürft das miterleben müssen. Ja, genau, ja. Ja, dazu könnt ihr es auch. In den Nussdecker. Was wir mal gehört denn da rein in die Nussdecker? In den Nussdecker gehört rein. 250 Gramm weiche Butter. ja mhm. wieder Warte, warte, ich wollte das noch fotografieren vorher. Ach so. ja Ja, ja, ja. ja. Wir müssen ja heute noch mal mit Foto arbeiten hier. Jetzt habe ich es so. Ist ein bisschen umgedreht alles, aber es tut nichts zur Sache. So das kommt aus gleich heraus. Also 250 Gramm weiche Butter. Yes, sir. Ja, die ist schon weich, die Butter. Die bleibt schon kleben im Glas. Ja, weh. Ich sie sowieso dann alles Ja, wir haben es übrigens vor unsere Hände ordentlichst gewaschen. Ja, ganz sicher. Ups. Das tun wir immer, ähm, ja, jetzt schießt die Mutter nach mir. Ich will dich bloß ein bisschen ölen, damit das ordentlich flutscht hier. Ja, ich verstehe. Ähm, da muss ich aber vorher mit meiner Freundin drüber reden, ob das legal ist oder nicht. Okay. So, ähm, ja. Was kommt jetzt? Dann kommt rein 250 Gramm glattes Mehl. Das muss dieses hier sein. Das ist das Mehl, ja. Es ist wunderschön weiß und gesiebt und es ist gesiebt. Genau, das ist wichtig, das Mehl sieben, weil manchmal will das Mehl ja klumpen. Und diese Klumpen wollt ihr nicht da drin haben. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Das ist widerlich. Ich will sie nie drin haben und äh. sie manchmal deswegen immer schön sieben. Genau, so. das kommt nun. Dann kommt äh, Backpulver, mhm. Das zwar ein Teelöffel mhm. Backpulver Dankeschön. und äh, auch ähm, eine Prise Salz. Das ist beides da drin. In dem einen kleinen Gefäß drin, mhm. ich habe ich zusammengeschüttet, weil mir sind die kleinen Gefäße leider ausgegangen. So, haben wir. Aber das macht nichts, das kommt eh zusammen da rein. Also eine Prise Salz. Gut. Und äh, ein Teelöffel Backpulver waren das eben. Mhm. Wunderbar. Dann kommen da rein 100 Gramm geriebener, gesiebter, äh, gesiebter Staubzucker. Staub Staub Zucker, ja. mhm. Kannst du den erreichen? Äh, danke dir. Bitteschön. Super. 100 Gramm. Hammer. Jawohl. Das Rezept könnt ihr natürlich dann gerne bei Instagram und äh, bei ähm, YouTube, äh, nee, nicht bei YouTube, bei, bei Facebook, Facebook und, und äh, Twitter, Twitter glaube ich, auch genau. unterladen. Ja, ja. Falls wir es bei Twitter reinbekommen, dass man es runterladen kann. Wie viel Platz wir eigentlich da haben. Ne? Und was wir da überhaupt können. Ganz genau. Wir sind noch nicht so weit gewesen, dass wir das alles hinkriegen. Wir fangen erstmal mit Rezepten an heute. So, dann kommt rein eine Prise Zimt. Mhm. Jawohl, schau ich schön. Jawohl. Und dann? Ähm, dann kommt rein 200 Gramm geriebene Walnüsse. Oh. Und da habe ich tatsächlich eine Packung gefunden, die genau 200 Gramm hat. Also eigentlich steht hier drauf 195 Gramm. Ja, aber <lacht> ja, Ja, also äh, wir haben 200 äh, jetzt ja. genommen und äh, das ist durchaus in Ordnung. Das ist, das passt gut. Ja, so, so. aufgerissen und wird reingeschüttet. Die geriebenen Walnüsse sollen ja Nussdecker sein. Falls ihr keine Walnüsse vertragt, könnt ihr auch gerne Haselnüsse nehmen, Hier obwohl auch. tatsächlich die meisten Nussallergien auf Haselnüsse sind, nicht, nicht auf Walnüsse. Ja. Okay. Geriebene Pekannüsse gehen natürlich auch, mm. sind aber um einiges teurer. Das stimmt vor allem Ja, kostet da schon einiges. Dankeschön. Bitte schön, gerne. So und jetzt, wird so und nein nein, nein, nein, jetzt kommt noch ein Packung Vanillezucker hinzu. Vergessen Vanille, was ist denn mit mir falsch? <lacht> Dazu möchte ich mich nicht weiter äußern. <lacht> <lacht> der Blick, Leute, der Blick war göttlich. Ja, dazu kann ich mich nicht weiß und natürlich kommt noch was rein. Was? Ja. Oh, Fläschchen, kleine Glas. Es kommt rein, fünf Tropfen Zitronenaroma. Aha. Wieder einmal. Ja, stimmt, das hatten wir schon, ne? Ja, ja, hatten wir schon mal. So, mhm. drei, vier, fünf, mhm. so. Immer noch eine ziemlich volle Flasche in Mini-Fläschlein. Ja. Wow, ich habe es gerade mal am Finger gehabt und abgeleckt. Oh. Es ist sehr zitronig und sehr ähm, bitter und sehr mhm. ähm, ölig. Ja, das glaube ich gerne. Ja. So und es kommen rein. Moment, wie viele Tropfen Rumaroma kommen da rein? Äh, ein Fläschchen Rumaroma kommt rein, das ganze Fläschchen. schüt. So also ein ganzes Fläschchen Rumaroma kommt da rein. Keine Flasche, sondern ein Fläschchen. Diese kleinen, Ein paar Milliliter vollen Genau. In den, wie viele Milliliter drin sind? In sind 20? Nö, nee, 5. Das steht gar nicht drauf, wie viele sind. Ich glaube, am Karton steht es drauf, wo sie drin sind, die ja. Aromafläschchen. Ne, steht nicht drin, was. Mhm. Egal. Boah, es riecht. Macht wunderbar. auch nichts, aber es riecht sehr mhm. rumig auf jeden Dann Fall. Sich ähm, wenn ihr Alkoholiker in der Familie habt, die es essen sollten, nehmt das nicht. Ja, bitte weglassen. Überlegt euch vielleicht was anderes, was passen könnte, geschmacklich. Boah. Mhm. Bei Alkoholikern ist es ja so, wenn die ähm, auch den Geschmack nur haben, können sie schon Rückfälle bekommen. Und das ist sehr ungut, wenn die das nicht wollen und ja. auch nicht wissen. Ganz genau. Das muss man niemandem antun. Ja. Gut. Aber wir sind zum Glück keine Alkoholiker. Und haben auch keine in der Umgebung, die irgendwie ja, genesen sind. Und Oder die von uns Kekse bekommen würden. Das stimmt. Wir teilen nämlich nicht. Genau. Nein. So. Jetzt darf ich kneten? Ähm, jetzt darfst du theoretisch, also hier steht eigentlich mit dem Rührschlüssel, geben. Aha. Ja, ja, ja. Handmixer mit Knethaken versehen. Kneten. Ja, komm. Nee. Aber du kannst natürlich auch gerne mit der Hand kneten. Das du magst das ja. Du magst dieses Pompen. Ja. Daher kannst du es auch gerne mit der Hand machen. Wir brauchen nicht unbedingt eine. Es ist ja. nicht nötig, weil ja, ja. Es, es geht so ja auch. Es dauert vielleicht ein bisschen länger. Also, ihr könnt einen Handmixer mit Knethaken verwenden. Genau. Oder mit der Hand kneten, wie ihr es lieber mögt. Ganz genau. Ich bin ein Mensch, der mag diese Pampe nicht so gerne an der Hand. Daher ist es halt so, dass ich Knethaken verwende. Ja. Und wenn man das hat, sollte man das ähm, in diese Masse circa eine halbe Stunde im Kühlschrank kalt stellen. Ganz genau. Ich empfehle sogar ein bisschen länger als eine halbe Stunde, also, dass einmal kurz durchgekühlt wurde. Genau, weil die Butter ist schon sehr weich dann eben durchs Kneten, durch die Körperwärme. Das ist halt. Und ja, wenn man das dann getan hat, ja. kann man schon tatsächlich anfangen, es auszustechen. No. Wir benutzen, weil wir ja ähm, keine Decker machen, sondern eben die ohne Marmelade zwischendrin machen, sondern nur Plätzchen, oh, ja. benutzen wir wieder die obligatorischen Keksausstecher, die wir früher hatten, den Mond, den Stern, den Totenkopf-Santa. Ja, yeah, that's ist und? Und? Na? Ja. Genau. Die Hobbit Fußens Ganz genau. Extra äh, besorgt für einen Freund von uns beiden. Ja, voll. Den Manuel, der den Podcast der Herr der Ringe pro Minute mit mir zusammen macht. Mhm. Und äh, dem wollen wir das einfach antun. Ja, wir dachten uns, wenn schon, dann soll er mal richtig was auf die Füße kriegen. Genau. Oder besser gesagt, süßes auf die Beine stellen, ne? von dem er jetzt ins Mögen ihm die zehen, die Haare niemals von den zehen fallen <lacht> und so weiter. Wissen wir alles. Nein, aber im Ernst, ähm, weil wir ihn so hassen, wir hassen ihn tief Wenn ihr die Folgen kennt, wisst ihr, warum wir ihn so tief, tief hassen. Aber falls ihr es nicht kennt, könnt, könnt ihr es rausfinden. Ja, also, er ist auch, oder wir sind da auch bei jedem bekannten Podcast-Format zu finden. Genau. Und freuen uns dort auch immer über Zuhörer. Und ja, das ist auch eine schöne Sache. Wenn man Herrn der Ringe mag, wird man das auf jeden genau. Fall mögen. Wir gehen da sehr tief in die Materie des Buches und der Filme ein. Ja. Und wir besprechen tatsächlich den ersten Film Minute für Minute. Ja. Und sind momentan bei Minute und glaube ich. Schon. Mhm, ja. Wow. Ja, und wow. haben eine Sprechzeit von über drei Tagen. Ja, das kommt, glaube ich, gut hin. Ja. ja. ja die geht ja auch immer sehr schön mit den Informationen ins Detail. Also ihr legt da richtig viel Mühe rein. diese da oben ist auch, genau. Super. Ja, ja. Ich Sie knetet immer noch. Oh, ich knete, knete, knete. Ja, ja, und wie ihr sicher ja. merkt, sind wir keine Medienprofis. Und wollen das auch gar nicht sein. Wir haben nur gedacht, wir wollen uns. Uns macht Spaß. Und euch wollen wir eine Freude machen oh nein. und daher sitzen wir hier und mühen uns damit ab, Teig zu kneten. Stimmt, vor allem du, du hast richtig viel zu tun, gell? Ja, ich äh, habe so viel zu tun, dass ich die Verantwortung trage dafür, das dass hier nichts vom Tisch fällt. Das stimmt, Torben muss echt aufpassen, dass ich nicht wieder alles So wie letztens. Ja. <lacht> ja, Teig wird langsam eine schöne, ja, schöne. Masse. Ja, sehr schön. Wunderbar. Du hast da oben noch Butter dran kleben am Rand. Oh, siehst du Butter? Da, ja. Danke. Genau. Okay, da ist auch noch was, ja? Auch noch, genau. ja? Ja, das kommt dann am Schluss durch. Ja, jetzt sieht's was oh. drüber. Klingt ich nicht sag's nicht? doch nur. diese Nein, nein. Ich bin kein Medienexperte. Ich kenne mir sowas nicht aus. Ich bin kein Medienexperte. Ich weiß nicht, warum da Butter am Rand geht. Ja. <lacht> ja. Das kniet gefühlt. Ich, nicht bin, nicht ich nicht bin ein Physiker. Warum äh, sollte ich bitte schön Schlitten putzen können? Das ist die gleiche Sache. Das stimmt. Ja. Aber tatsächlich kann ich Toiletten putzen. Du? Ja. Wow. Ja. Und ich bin auch kein äh, Atomphysiker und auch kein Physiker. Kein ich, Physiker? Nein, nein, bin ich nicht. Was bist du denn? Ich bin persönlicher Assistenz, Hiwi, eigentlich Zwangsarbeiter und Sklave. Dafür bist du relativ sauber. Ja, ich weiß. Ich dusche mich auch so gut wie jeden sechsten Tag. Das sieht man durchaus. Ja, ja, ja. Ja, das letzte Mal habe ich mich vor sechs Tagen geduscht, also werde ich mich später noch mal duschen müssen. Ja, du hast genau gewusst, heute machen wir uns so richtig dreckig. Genau. Das Deswegen haben wir alles gut geplant, jawohl. Ja, ja, das ist dir Wir denken auch noch mit, zumindest versuchen wir es. Ja. Das einzige, was ich wirklich gewaschen habe, sind die Hände. Es wird nicht so sich alles klar. Ja. ja, nein, aber im Ernst... Ähm, Lasst euch nicht Schwurz äh, ja. So schlimm sind wir gar nicht. Nein. Wir tauschen zumindest einmal äh, in der Woche die Unterhosen. Ich tausche sie mit Otto, Otto mit Karl, Karl mit Fritz, Fritz mit Egon, Igor mit Anton und Anton mit mir. Also die Sache mit Igor und Anton, naja. Igor ist das Frankensteinmonster. Was erwartest du? Der schwitzt doch so gut wie nie. Stimmt, stimmt. stimmt. Dazu gibt es auch einige Dinge, über die man reden sollte. Ja, und aber Inga? wo habe ich auch vor demnächst von einem wunderschönen Buch, das ich bekommen habe oder mir geleistet habe. Und zwar habe ich mir die große Schmuckfassung von Dracula gekauft. Wow. Da werde ich demnächst ein äh, Video machen, sobald ich es mit einem Video hinbekommen habe, mhm. in dem äh, ich zeige, wie denn dieses Buch aussieht und ähm, ja, ob es sich lohnt, das zu kaufen. Gehört und nein, dafür an? kriege ich kein Geld. Ja, Ich glaube nicht, dass man es das hört. Nein, aber es sieht sehr geil aus. Es ist auch schon richtig, richtig schön fein. Ja. In, in der Masse, wenn man es so in der Hand hat, dass also er ein bisschen. Braucht er vielleicht noch? Ja, vielleicht noch kurz deine Fingerrückseite abwischen da dran. Ah ja, danke für den Hinweis. Bitte gerne. Das kannst du nicht noch einkneten dann. Ja voll. Dann wäre schade, das zu verschwenden. Du hast recht, jeder Krümel zählt. Jawohl, jeder Krümel zählt. Jeder Krümel zählt. Seht ihr? Wer hat denn vom Kuchen gesprochen, dass du krümelig melden sollst? Ja. Jeder ja, Krümel zählt. Ach so, oh, das wusste ich nicht. Na gut, dann sprich. <lacht> voll. so ich glaube, jetzt können wir ihn dann. In den Kühlschrank -Kunnen. Ja. Darf ich Ihnen dir anvertrauen? Und du darfst sie mir anvertrauen, ja? Bist du einverstanden damit? Ich bin damit sehr einverstanden. Ja. Es riecht auch sehr rumig. Oh ja, also es ist... ja. Zum Glück wird man vom Geruch allein nicht betrunken. Ja. Ja, und wie gesagt, es ist von der Masse her sehr lustig, homogen. Ist sehr sehr gut geworden. Sehr fein. Die Nüsse, klar, spürt sich ein bisschen lustig an, wenn man wirklich mit der Hand knetet. Aber ich finde, das gehört so ein bisschen dazu. So, so kann ich ein bisschen abschätzen, ob das richtig ist, was ich tue. Mit Küchenmaschinen habe ich da ein bisschen Schwierigkeiten. Deshalb mache ich das lieber mit der Hand. Ja, muss ich sagen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns später wieder. Wir sehen uns später wieder oder hören uns später genau, wieder. Wenn wir hier mit unserem Experiment weitermachen und das Ganze im Kühlschrank war. Ja. Bis dann. Bis dann. Ja, und da sind wir wieder mit dem feucht-kalten Teig. Hallo. Lisa hat schon fleißig ausgerollt. Ich habe schon versucht, ja. Wir legen euch gerade wieder die verschiedenen. Ausstechformen dahin, okay. Isa, lass die liegen. Wir müssen dann noch ein Foto davon machen. Ja. Wichtig. Sie, sie ist schon so gespannt auf das Ausstechen, und schon so drauf, dass sie vergisst, dass ich das Foto machen muss. Ganz genau. So, Isa, Foto und Ausstechform, Foto. Ich sehe deine Finger drauf. Äh. Also nur eine Kuppe. Äh? Nein, das ist ein Gaspel. egal. Das ist aber <lacht> falsch. Ja. Foto ist gemacht. Ah. So. Ja, bevor ihr ausrollt, wichtig: Durchkneten der Teig wird in der kurzen Zeit doch relativ hart. Und wenn ihr ein bisschen durchknetet, lässt er sich leichter verarbeiten, sonst ist er ziemlich rissig. Das ist nicht so gut beim Ausrollen dann. Deshalb ein bisschen durchkneten und dann schön ausrollen. Oh. Natürlich vorher bemehlen die Platte, wo ihr das dann drauf macht. Und Keks aus Stechers herrichten, was auch immer ihr wollt. Wir haben wie üblich unseren hübschen Mond, Sternschnuppen und Sternchen, Deathclaws, wie gesagt, und stolzfüßens genau oh. dann also wieder Mehl auf die Schneideseite und los ja das oh. ging schon mal gut siehst du ich bin fast schon beeindruckt oh. aber natürlich waren wir hier so blöd und haben vergessen den äh, Schaber zu holen oder für mehr den, den Kuchenheber ja. damit wir es rausheben können aus dem Teig ja das ist mit Vorfühl zu arbeiten genau Ba, ba, ba. Okay. So ein Sternchen haben wir auch schon. Dann. Snip. Ich habe ihn gefunden. Gefunden ist du narrisch? Ja, mit dem kann man sogar Dinge schneiden. Was ich möchte. So, nehmen wir es vorsichtig auf hier. So. Und legen es vorsichtig aufs Blech drauf. Wunderbar, Magüter. So, ja, ne? Voll begabt, man. Ich äh, ja, ja, ja, Ich äh, ja, bin voll, äh, ja, äh, ja, ja, äh, ja. Voll ja, äh. voll, ja, äh. ja, So, jetzt geht's auch. Jetzt liegt's drauf. So. Ups. Eben klebt es ein bisschen fest an mir. Ja, Kleber. Was haben wir jetzt? Jetzt kommt das durchs Füßen. Oder Haarfußens. Genau, oder hoppelt's. Na, das war nicht richtig so. Im Ordnung. Ist es jetzt richtig? Ja, jetzt liegt es richtig. Ja, dann. Ja, dann kann man kann noch weiter darüber reden. Ich drücke. Oh Gott, habe ich gedrückt. Oh yeah. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe gedrückt und es ist hervorragend rausgekommen. Wirklich. Also, das ist grandios, gigantisch. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, liebe Freunde und Feinde. Er hat es faszinierend. Geschafft, den Fuß zu drücken. Ich habe den Fuß gedrückt. Er hat den Fuß gedrückt. Und der Fuß ist gedrückt. Der Fuß ist gedrückt. Meine Damen und Herren, wir nehmen doch Wetten auf. Schließen Sie jetzt ab. Jetzt nehmen Sie jetzt ein Abo bei... <lacht> ja. Nur 50 Euro im Monat für ein Abo bei... Bei... Äh, äh, äh. Hier. Oh, Der gut. Dead Ja. Yeah. Oh. Ich setze mich lieber mal wieder hin und lasse Isa die Arbeit machen. Ich bin mir ein faules Stück. Hauptsache Stück. Hauptsache steht dazu. okay. Äh, ja. Äh. ja der ist mit Zahn los. Und bis jetzt Der äh, ging diesmal nicht so gut. Also ich glaube, der Tag ist für den nicht geeignet. Ja, das ist, glaube ich, zu... Ja. ja. Also, der, der, der Klaus wird nicht genommen. Den okay. lassen wir weg. Das der hat seine Zeile verloren. Klappt leider nicht. Hier. Nee, nee, den müssen wir noch mal auswalzen. Aber der Rest funktioniert zumindest recht gut. Ja. Du kannst sie drauflegen, Isa, das Blech ist hier vorne. Das ist richtig. Du brauchst mir die nicht rüberlegen, damit ich sie drauflege. Das kannst du genauso gut. Das ist richtig. Aber du lässt mich ja auch ausstechen, obwohl du es genauso gut kannst. Ja, aber das liegt daran, dass äh, ich Arbeit halt verabscheue und du nicht. In diesem Fall verabscheue ich es, Dinge zu legen. Ich verstehe. <lacht> gut, dann lege ich weiter und du... legst <lacht> weiter aus. Mehr sonst. Nennt sich dann äh, Arbeitsnetz. Äh, Nein. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das stimmt. Oh mal kurz: ABM. Nicht zu überwechseln mit dem ABS, das ist nämlich das system Naja, das funktioniert ja hier bei uns nicht so gut, ne? Nein, nein. <lacht> Wir bleiben ständig irgendwo hängen und blockieren irgendwas. Ja. <lacht> da musst du mit dem Heberchen an. ist schon ein bisschen filigran, das Ganze hier. Das viel mehr als der vorige Tag. Muss man sagen. Es hm? riecht so gut. Ja. Jetzt schon. Ja. Wie arg das riecht, wenn das drin im Ofen ist. Ja, dann werden wir wahrscheinlich in einer Akkuvergiftung sterben, obwohl da nicht mal Akku drin ist. So. Ich komme da, ich da leider überhaupt nicht ran. Wo sind denn die? Ah, da hinten. Ah, hier seht ihr Ja, ja. Das sah eben nicht nach. Er oh, ist eher ein bisschen fett, ja. Nein. Keks aus. Stopp, das war ja so ein Wutzel. Ja, ja, ja, ja. ja, tut mir leid, dass ich das eben ich so gesagt habe. Isa, das war nicht so gemeint. Natürlich sieht es nach Keks aus. Aber in dem Kekszeug drin sah es nicht ausgestochen aus. Ja, den nächsten Keks habe ich hier. Hier haben wir ein links. Oh, da hinten liegt noch ein Fuß rum. Uh, oh, den sieht es auch kaum. Ja, ja, ja. Wir haben Füße. Ja, wie viele haben wir denn jetzt? Schon einige. Hast du auch Fuß? Ja, zwei. Immerhin hast du Fuß und nicht Rücken. <lacht> ja. Übrigens bei Ausstechformen ist es wichtig, dass man die richtige Seite benutzt zum Ausstechen. Ja. Nämlich die dünnere von den beiden genau. Seiten. Nicht die Falz oben. Ja. Die ist das ist schlecht zum Ausstechen. Da habt ihr dann noch ganz komische Dinge am Ende. Das ist die nichts mit Füßen zu tun haben. Ich nicht drin, halt Nein. Aber. Aber wir kriegen ihn ab. Uh, und also die die Stolzfüßensform finde ich echt klasse. Ja. Die gefällt mir. Das ich fand die auch super und habe die deswegen ja geholt. Ja, Isa und ich haben ja schon seit Monaten darüber gesprochen, wie wir diesen Podcast aufbauen wollen und so weiter und wie ja. wir was wie machen. Haben auch schon angefangen, ordentlich dazu zu tun. Das Problem war nur, es gibt andere Leute, die mitarbeiten müssen an einigen Dingen, die wir einfach nicht können und ja. die hängen tatsächlich hinterher. Oder die Technik will nicht, wie wir das wollen. Stimmt. Und dann gibt es noch das nächste Problem, dass wir äh, an der Technik hängen und mit der noch nicht so ganz klarkommen. kommen, denn, ja. Wird ja schon alte Leute und äh, nicht so modern wie andere. Daher schaue ich mir momentan lauter Tutorials an zum Thema äh, Soundgestaltung und so weiter. Äh, ja, das sind halt so ein paar kleine was Sachen, die man lernen muss. Noch eine Form aus deiner Kiste nehmen. Noch eine Form aus der Kiste. Das Klaus können wir ja jetzt nicht verwenden. Das ist wahr, dann nehmen wir doch noch was anderes raus. Das ist ja wurscht. Genau, dann nehmen wir was anderes raus. Wäre ja schade, wenn wir jetzt nur noch die drei hätten. Das Dreieck ist doof, das ja. ist auch doof. Hast du irgendwas Unloofes? Jetzt plötzlich? Nein, nein, wir nehmen einfach den Diamanten. Ja, gut. Ah, den Diamanten. Ja, darf ja. Ja, wir nehmen ihn. Und dann draus bringe ich mal kurz in die Küche. Ja, genau. Und erst. Den kann man dann gleich ähm, ja, sauber machen oder einweichen. Je nachdem, wie man das halt.. Im Gegensatz zu den anderen Ausstechformen ist der spülmaschinenfest. Ist er? Ja. Wirklich? Ja, der ist spülmaschinenfest. Steht extra drauf. Ja, das ist nämlich bei so ja, Plastikausstechern, muss man sehr vorsichtig sein. Ich habe meine die erste. sind nicht. Echt? Mhm. Ich habe auch mal Plastikdinge uns Geschirrspüler gewaschen, selbst gedruckt. Ja. Ging nicht so gut. Und da steht extra drin, dass äh, die rosten. Okay. Anderfalls. Witzig. Ja. Na, nicht witzig, aber. Geschirrspüler. Spannend halt, ne? Und deswegen lege ich die immer in Wasser ein, bis sie gewässert sind ordentlich. Danach schrubbe ich sie kurz und dann kommen sie raus wieder. Alles klar. Ha, ich habe hier Sterne. Nein, Diamanten habe ich. Sterne. Sterndiamanten. Stern ich so ein Lied, das hieß wie die Diamanten von Tirol. Was? Irgendwie so. Ich, ich, weiß, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie habe ich es gerade im Kopf gehabt. Also, ich kenne den Anton von Tilo, äh, aus Tirol. Den kenne ich auch. Aber nicht die Diamanten aus Tirol. Nein, würde passen, ne? Ich war ja letztlich in einem Pub hier mit äh, einem Freund von uns yeah. und dort war im britischen Pub tatsächlich ähm, Oktoberfest <lacht> im britischen Pub und die Musik war dementsprechend und es war dementsprechend schrecklich oh, grausam und ähm, nachdem die Antonia gefolgt vom Anton gelaufen ist, haben wir gesagt, wir müssen gehen. Ja. Wir hatten so irgendwie das Bedürfnis dringend den Laden zu verlassen. Das kann ich nachvollziehen. Also Anton und Antonia. In Folge. Das war ich hart. Du. Und wenn da noch die Halsbuben gelaufen wären danach, dann wäre es vorbei gewesen mit In. uns. Dann hätten wir es tatsächlich gesegnet. Ach, okay. äh. Und diesen Podcast hier hätte es wahrscheinlich nie gegeben. Wenn es uns dahin gerafft hätte. Ja. Ich würde das alleine niemals machen. Nee. Achso, das was anderes wieder. Oh, Wir haben schon zu viele Insiders, dass es das für uns gut wäre. Ja, auf jeden Fall. Aber den kennt ihr, wenn ihr eben der und so folgt. Auch. Oh. Schwa? Nee. Du. Ja, der gute alte Frodo. Hey. Ich sage auch immer, wenn Freunde von mir ein Kind bekommen, nennt es nicht Frodo, nicht Anton, nicht Antonia. Nicht Kevin, nicht Chantal und vor allem nicht Detlef. Bitte nicht Detlef. Zum Glück hat sich bisher jeder dran gehalten. Ja, irgendwann ist das erste Mal, da wird irgendeiner daherkommen und sagt, ja. Oh, Schatz, das ist der Detlef. Nein, das ist der Kevin, Chantal, Detlef. Kevin, also, Chantal, Detlef, Frodo, Beutlin. Ja. Sackbar. Müller. Ja, gut. Okay. In dem Moment glaube ich, äh, würde ich sagen, gut, dem gehört die Lebenslizenz erzogen. Ja. Das wollte ich immer mal sagen, was ist das? Echt? Lebenslizenz. du ah. Dann kostet das 20 Cent. Was? Nimmst du dann Korte, ja? Kannst du mal Hofer kaufen. Aber Kaugummi geht auch immer. Ja, klar. Kaugummi nimmt man immer. Kaugummi sind gut. Fällt und Blut entspannen und tun gut. Ja, so ist das. Aber Isa rollt fleißig aus. Das funktioniert mehr oder weniger gut. Ich frage Quatsch Quatsch. Ist vielleicht schon wieder ein bisschen zu weich geworden. bin ein bisschen zu dick gedingst. Dingst? Ja. Dingst, gedingst. Aber ich glaube, das wird. Ja. Aber ihr braucht es bei unserer Lächerlichkeit nicht mehr zuhören hier. War schön, ähm, dass ihr noch ein bisschen Zeit gehabt habt. Oder euch den Rest noch anhört von uns. Boah. Ja, aber wir sollten sie noch aufklären. Worüber denn? Übers Glasieren. Übers Glasieren? Ja. So. Ihr könnt sie mit einer Schokoglasur glasieren. Und am besten mit Walnusshälften belegen. Oh. So was ist immer gut. Ja. In den Ofen kommt es bei Ober- und Unterhitze bei 180 Grad. Mhm oder Umluft bei 160 Grad mhm, für wie und hat eine Backzeit von ungefähr 10 Minuten. Wie das so was kurz ist, schau her. Kann je nach Backofen natürlich abweichen. Ja klar. Ja. Wow. In diesem Sinne. Oh no. Wollen Sie die Kekse probiert, zeigt sie uns wie gesagt gerne auch auf Instagram oder so weiter in den Kommentaren. Wir freuen uns sehr zu sehen, was ihr draus macht. Und ja. Oh ist das. Ja. Wir schicken euch unsere Grüße. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Danke dir. Ihr könnt uns natürlich fünf Sterne bei Apple, Spotify und Co hinterlassen. Oh ja, Sternchen. Gerade ein Stern ausgestattet. Wundervoll. Wir sind beeindruckt, Isa. Das war perfektes Timing. Gell? <lacht> ja, ja. Über einen Daumen hoch bei YouTube, Facebook oder Instagram würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Oh ja, das wäre super. Und gerne könnt ihr uns auch eine wundervolle Reputation zahlen. Äh, hm. e Rezension schreiben. Äh, darüber freuen wir uns wirklich sehr. Ja. Und äh, hilft uns auch dabei, besser, schlechter oder überhaupt grausiger zu werden. Genau. So wie ihr uns eben gerne haben mögt. Aha. Vielleicht beachten wir sogar, was ihr schreibt. Stimmt. Vielleicht lesen wir sogar vor, was ihr schreibt. So uh, gefährlich. Ja. Also am besten nicht zu so viele ähm, Smileys reinsetzen. Ja, Emojis sind ein bisschen gefährlicher. Ja. In diesem Sinne, möge die Kartoffel wachsen und tschüss. Bye-bye.